Der Hang heisst Deutsch Hand und meint denk ein Instrument, das man von Hand spielt, das man von Hand äh, berührt, wo man sich auf eine Chance nimmt, wo man dann am Körper hat. Die Hang sind wie eine Sprache und eine universelle Sprache, jeder kann diese reden das Hang ist ein Geschenk, würde ich mal sagen. Ja, diese Linse ist ein Geschenk, das hat niemand erfunden. Das ist, äh, das ist vom Himmel gefallen, so hat man es aufgenommen. Warum nicht? Das ist eine gute Geschichte. Mein Name ist Felix Rohner. Ich habe diese Panart mit Freunden gegründet aus der Steelband, der ersten Steelband der Schweiz, der Ölgesellschaft. Ja, wir haben diesen Virus einfach erwischt damals. Ja. Ein Geschenk, sagen wir, aus dem aus den Weiten des Weltalls, Südpazifik, Südsee, Karibik. Wir wussten gar nicht, wo das war damals. 1976 kam die Steelband in die Schweiz und hat am Bernfest gespielt und hat die Berner bewegt. Auf jeden Fall haben sie eine Musik gespielt, die elektrisiert hat. Meine Nachbarn, Berner, haben getanzt, ganz sanft. Die Energie aus, dem, aus den Blechen, aus dem Pangmaterial, die sind einfach sehr stark und intensiv. Sie sind nicht laut, aber sie fahren ein. Diese Instrumente öffnen die Sinne, sie reizen uns, sie sind reizvoll zu spielen, direkt mit den Händen. Das haben wir hier in der Schweiz jetzt weiterentwickelt. Das Steelpan, die Steelgesellschaft, die Steelbands sind in Krise geraten. Wir haben es weitergetragen. Und es ist um die Welt gegangen. Es ist ich, ein Berührungsinstrument. Rein physisch, aber auch natürlich im übertragenen Sinne, dass es den Menschen auch berührt, aufheitert, in einen anderen Zustand bringen, entspannt, anregt, Je nachdem, in welcher Kombination man das baut oder bespielt. Die Hauptarbeit ist, ist mit dem Hammer, das Material umzuformen, Druck zu bringen, in die richtige Geometrie zu bringen, in die richtige Spannkraft, sozusagen in die richtige fettere, damit der Klang wie eine Blume eine Entwicklung hat. Und das ist, gibt's schon, hilft schon das Stimmgerät, hilft ein bisschen, wo ist man? Aber schlussendlich ist das Ohr, wo beurteilen, jetzt das beurteilen, ob das gut ist oder nicht. Täglich wechseln wir den Beruf. Mal sind wir ganz schlichte Spengler, wie mein Großvater. Mal sind wir Schmiede. Dann sind wir äh, Klangentwickler. Äh, ja, nein, es geht um Energie. Wir sind Energiespezialisten. Es ist ein Speichersystem von Energien und mehr als ein Musikinstrument. Es entzieht sich ein bisschen den... Herkömmlichen äh, Ideen, was Musik sei und Musikinstrumente. Und Das finde ich spannend. Das macht uns lebendig. Wenn man das Instrument auf die Schoß nimmt und anlangt, dann klingt etwas. Und das, was klingt, würde ich jetzt sagen, ist sehr direkt. Das zeigt einmal etwas, ein woran es ist, in welche Richtung soll es geht. Es gibt Leute, die das ganz fein berühren und es kommt etwas raus. Und andere spielen äh, Songs drauf. Und ich würde sagen, aber die Freiheit, die wir auch verteidigen da, ist die, dass wir eigentlich, es gibt keins richtig, keins falsch. Es gilt, die innere Musik zum Ausdruck zu bringen. jeder auf seine Art. Die Schwierigkeit ist eigentlich dort, da, dass zu üben, dass man möglichst locker. Das kann anlängen und auch, natürlich auch annehmen, was aus einem rausfließt. Die Instrumente sind nicht dazu da, dass man Kompositionen drauf macht, sondern es geht um eine Musik, um eine direkte, spontane Musik, die jeder kann. Unsere Instrumente werden nicht geschlagen, sie werden gespielt. Und sie sind eben mehr als Musikinstrumente. Man lernt sich kennen. Und gibt es noch für Individuen schöne Dinge da, die sie eintauchen können? Yoga, be Leute beruhigen oder, oder heilen oder Perkussion, Shows machen oder Money Matter -Lieder singen dazu. Alles ist möglich. Äh, wir gehen weiter jetzt mit dem Kollektiv Hang Balou. Das ist ein, ein Hang Balu. Eines von, von drüne verschiedenen. Und jetzt ist es so, dass ähm, im Vergleich zu der Hangskulptur, die so war, haben wir das umdreht und jetzt ist da ein Bass im Zentrum. Wir empfehlen dazu mit dem Bass, Puls, perkussive Element und sobald es fließt, können wir das ausschmücken mit. Und wenn wir natürlich mehrere zusammen sind, dann können wir die Aufgabe aufteilen. Das, was ich jetzt allein mache, macht man jetzt zu viert, zu dritt. Das ist auch wieder der Gedanke, den man vor Stilband natürlich wieder hat, also, dass das das ein agerisches Kollektivinstrument ist. Es ist jeder einbezogen. Keeps, brings people together» heisst ja, auch der Behinderte spielt in Trinidad mit. Also man übt zusammen, man isst zusammen. Es ist eine Seinsform. Wir legen darauf auch Wert, dass wir nicht äh, tote Dinge machen, unnötige Dinge, Massenproduktionen. Es ist wichtig, was drin ist. Und das ist eben nicht sichtbar, das ist fühlbar, spielbar und es ist sehr abhängig von stimmt, was drin ist, was man hineingestimmt hat. Das muss wie ein Wein reifen, es altert, es ist ein Wesen und ich glaube, das Geschenk von Tridat, das ist mir kürzlich ganz klar geworden, ist schlussendlich, dass es uns hilft, wieder zu sehen, was beseelte Dinge sind.